Warum wird mir das alles vorgeschlagen? Weil bei jedem Klick deine privaten Daten abgespeichert werden. Der Schutz eurer persönlichen Daten entscheidet sich auf europäischer Ebene. Dieses Mal wähle ich. Europawahlen am 26. Mai 2019.